Salat mitgebracht. Der Mann aus dem Meer. Frohes Neues. Frohes Neues. Es regnet nicht mehr, endlich. Yes. Und äh, herrlich. Trocken. Ja, herrlich. Und wir sind auf dem Weg nach Tarifa zum Hafen, wir laufen hier auf dem Boulevard. Weil da ist uh, Wing uh, World Cup, der letzte Tourstopp dieses Now, Jahr. die crème de la crème, die beste der Welt, die kämpfen uh, gegeneinander und um der begehrte Titel Wing for Worldmeister. Meister. Um, und der Weltmeister, genau, und ja. äh, wir haben ihn gesehen auf Instagram, da äh, sind die Mädels live? sind schon live. Die sind schon durch. Oh, die sind schon die durch? Alle war schon. Ja. Niederländerin hat gewonnen. Hey, super. Ja. <lacht> ähm, ne, und wir haben das noch nie so gesehen, und es äh, ist ein relativ neuer Sport, wie ihr wisst, und dann ist es cool, mal so das live, das live äh, die Action mitzuerleben. Also, wir laufen nach Playa Chica, da sind sie, das ist da, ähm, und wir laufen hier über den Boulevard hin und schauen uns das Ganze mal an. So, hier ist der Zipfel, da ist der Ozean, Atlantik und da ist Mittelmeer und gerade das erste Strand Mittelmeer, da ist wo sie fahren, ich sehe auch schon einen Jetski und eine gelbe Buie liegen, da laufen wir mal ein. uh -oh. Wir machen uns zurück nach dem Camping. Er hat gesagt, wir machen Kaffee und einen schönen Lunch. Essen, ja. Und dann aufs Wasser, wenn es noch ja, Wind ist. Ja. Ich habe den Xavi wieder gesehen, der Junge, wo wir den GoPro zurückgebracht haben. Ja. Ist voll im Competition Flow. Ja, ist cool. War cool. Ähm, hat er aber direkt den schwersten Gegner? Ja. Aber er ist noch nicht raus und der ist voll äh, dabei. Ich bin mal gespannt, äh, wie es geht. Wir verfolgen es weiter. Ja. Und äh, ja, ist cool so. Ganz Abend war echt äh, äh, mal schön zu sehen, wie das live äh, ausschaut. Nicht nur auf Videos, ne? Ja. Und das ist schon verrückt, was die machen. Cool. Also, also let's also, go! Mäh. Essen! Hey, wo mitgebracht. warst du? Hat die Abendessen mitgebracht. Ich habe das die Salat mitgebracht. Der Mann aus dem Meer. <lacht> Also ich kann ja, sagen, ähm, ähm, ja zum Feulen ist das nicht so geschickt. Ja <lacht> dann auch manchmal so uch, raus aus dem Welt und dann hat es mich richtig abgedrückt. Ja, ich hab dich. Aber cool sehe ich aus, Richtig cool, das sieht aus. Wie heißen denn die? Sie erinnert mich an diesen Typ mit der, mit der Gabel, mit der Nistgabel, einer für ein Wasser und das Zeichen für Wassermann. Zeichen vor, was aber Nee, ich bin Pos mir nicht Pos Pos sicher. Posaylon ist das doch, oder? Ja, kann es sein? Das erinnert mich irgendwie daran. Hat er nicht auch Algen dran oder so? Auf Einmal. seiner Gabel? Ich glaube, ich brauche eine Dusche. Ja, ich glaube. Mach ich mal. Hey, wer steht da? Ja, meine Eltern sind jetzt auch da. Sehr schön. Familie komplett. <lacht> jetzt haben wir tolle Nachbarn, ne? Hm? Genau. Haben beidseitig äh, durch unsere Eltern eingeschlossen. Gut beschützt. Ja, sehr schön. Dann geh mal schön duschen. Mach ich. Mach dich sauber. Ciao. Bei uns ist endlich mal wieder schönes Wetter. Wir hatten echt über Weihnachten vier Tage oder so, drei Tage, echt nur Regen. Alles ist nass, ist auch nichts mehr getrocknet. Die Handtücher und so, alles hat gemüffelt. Äh, deshalb haben wir jetzt heute mal Bettdecken rausgehangen und so, Fließdecke. Weil ich habe mal heute unter unsere Matratze geguckt und da ist so ein bisschen Schimmel auf dem Holz. Äh, ja, deshalb haben wir jetzt heute mal hier die Matratze rausgestellt in die Sonne. Jetzt ist es nicht mehr echt sonnig. Ähm, ja, und auf dem Holz, hast du da jetzt noch was gemacht mit dem ja, ich Holz? Ich habe noch was, wir hatten so Chlormittel, habe ich noch mal drauf ge, gerieben. Hier, das da war so ein bisschen, bisschen Schimmel auf dem Holz. Das muss ich jetzt noch aber austrocknen komplett. In der Abendsonne noch ein bisschen trocknen lassen. Ja. Und sonst sonst sieht es hier aus, ne? Also wie bei, F wie sagt man, Frau Holle schüttelt ihre Betten aus oder so? So sieht's es aus. Ja. <lacht> Aber alles am trocknen, alles aber das irgendwie. tut mal wieder gut, alles hat gemüffelt. Bevor es jetzt dann wieder feucht wird, die Sonne ist nämlich bald unten und dann wird es ziemlich schnell feucht. Die Nächte waren echt, oder in letzter Nacht ist alles nass geworden hier draußen. Räume ich doch schnell lieber die Matratze und die Decke wieder rein, sonst gibt es nachher ein nasses Bett. Ist auch nicht so geschickt. Ja, gucke ich mal. Das ganze Spielchen nochmal heute, Schatz. Ja. Wo bist du? Ja. Heute nochmal das ganze Spielchen. Ja. Alles wieder rausgehen. muss dass es so schön trocken ist und sonnig. Und, äh Direkt wieder Luft unten hinlassen an die Matratze ne? und Luft ans Holz. richtig wichtig. So das machen wir jetzt noch ein paar Tage so. Ja. Denn heute Abend war es schon gut. Die Decken die waren, waren besser. Die waren besser. nicht so feuchtlich, ne? Ja. Herrlich. Und jetzt gibts Frühstück. Okay, warte Tada! Herrlich, ja, setze ich mich auch mal Ja, ich mache noch Tee fertig. gemacht und das ist typisch aus äh, Holland. Das erstmal mit äh, Silvester. Und mal ich habe es noch nie bekommen, dabei sind wir schon sechs Jahre zusammen. Genau und dann haben wir gesagt, komm jetzt ist es höchste Zeit. Kann ja nicht sein. Und ähm, deswegen, Mama hat äh, Teig vorbereitet und dann schaue ich mal ob das, ob das klappt hier. Ich Kocher. Ja. Die geht ordentlich. Ja, man muss erstmal die Öle anbraten. Vor, das dass bin? es schön heiß wird. Und? Das ist der Teig, da war aber ein bisschen ganz arg aufgegangen. Wow. Äh, und ganz über den Tisch. Und dann macht man da selber so Kugeln draußen dann. Ja, man muss das anscheinend so nüffeln und dann. Hast du schon mal gemacht nee. selber? Achso, du auch nicht, hä? Ich habe es noch nie selber gemacht. Wie, das geht ja nie. Deswegen äh, bin ich mal gespannt. Das ob Es dauert ungefähr zwei, drei Minuten und dann sind sie außen braun. Und dann kommen sie so raus. Schau mal. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ist für die so oder mit Puderzucker? Ja, normal mit Puderzucker, das haben wir ja nicht. Oh, dann so. Dann so halt. ja. Jetzt brauchen wir nur noch Esser. Wir viel. brauchen nur noch Esser. Ah ja. Soll ich nochmal reinhauen? Ja, willst du darfst Schwitz. So just sit with me. Talking to the night and to the morning, building cat mystery. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to see this but ist Neues. So ist Neues. Ja. Wow, 22 schon. Ne? Ja, verrückt. Für ja. euch natürlich alles Gute. Bleibt gesund. Genau. eure Wünsche in Erfüllung gehen. Wir hoffen, ihr halt seid gut rübergekommen. Ja, gesund und schön reingekommen in das neue Jahr. Wir auf jeden Fall sind fit. Wir ja. äh, frühstücken gleich gemütlich. hier mit der Family weiter. Mit Sonne. Ja. ja. So wie wir die letzten Tagen irgendwie es echt schon genießen, äh, mit den Eltern ja, äh, hier die schön. Tage zu verbringen. Wir sind äh, viel auf dem Wasser, ne? Ja, viel auf dem Wasser. Das Wetter ist wieder schön geworden nach dem regnerischen Weihnachten. Ja. Ähm, ja, viel am Kiten, du am Windsurfen, Wernreiten, alles dabei. Ja, und äh, das ist einfach herrlich, so in den Tag zu leben. Wir haben deswegen auch nicht so viel gefilmt. So ne, genau, wir genießen wenig. einfach auch die Zeit mit der Family. Da will man nicht ständig mit der Kamera rumrennen. Ne. Ja. Und, äh, so, wie das Jahr geändert ist, sehr schön so starten auch wieder. Genau, heute. Ist der Tag vom Jahr. Ja. wir starten auch wieder mit einer Surf-Session, so wie ich oft gehört habe. Genau, und dann geht die Reise einfach weiter und dann bin ich sehr gespannt, was wir in 2022 alles erleben, alles erleben, erleben würden. Bald ich geht auch. es wieder äh, Kilometer machen dann und äh, weiter. Weiter. Ja, ja. also, ja, alles Gute. Gut. Alles Gute, kommt gut ins neue Jahr und dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Ja. Tschüss. Tschüss.